Diese himmlisch gegensätzliche Lebensweise konnten die zerstörerischen Wesen nur deswegen führen, weil sie schon vor vielen kosmischen Äonen in die Teilchen des Sonnenkerns, ebenso in die atmosphärischen Schichten der Erde und in den Erdkern sowie in ihr seelisches Bewusstsein dafür entsprechende Daten programmierten. Da sie keine innere herzliche Verbindung zum himmlischen Liebegeist mehr pflegten bzw. sich schon vor vielen, vielen kosmischen Äonen von ihm völlig abgewendet hatten, die Verbindung geschieht über ein feinstoffliches kosmisches Lichtband, das vom Lebenskern des Wesens zum Gottesgeist in der himmlischen Urzentralsonne führt, kam es im Lichtkörper vieler zerstörerischer Wesen zu einem rapiden Energieabfall. Dieser tragische Zustand führte dazu, dass ihr Lichtkörper und ebenso ihr Lebenskern aus Energiemangel immer mehr schrumpften und deshalb die darin pulsierenden Teilchen sich kurz vor dem Rotationsstillstand befanden. Doch es kam noch schlimmer, ihr Verbindungslichtband zu ihrem Lebenskern war für himmlisch zweipolige Energien und Daten nicht mehr durchlässig. Könnt ihr euch diesen verhängnisvollen Zustand bei einem ehemals reinen himmlischen Wesen vorstellen? Uns war bewusst, dass es nur noch eine Möglichkeit gab, die Lebenskerne der inkarnierten, bereits degenerierten Seelen zu erreichen, nämlich, wenn wir uns selbst in ihre finstere Welt einverleiben bzw. unter ihnen leben würden. Wir wussten, dass wir nur über unseren Lebenskern, der auch mit ihrem verbunden ist, eine Chance hätten, ihren Lebenskern mit schöpfungserrettenden Informationen und Energien zu erreichen. Doch dies durchzuführen war uns nur unter den schwierigsten und lebensbedrohlichsten Umständen möglich, die euch der Gottesgeist nach der folgenden kurzen Einweisung beschreibt. Ihr inneren Menschen mit der herzlichen Absicht ins himmlische Sein zurückzukehren, geht bitte davon aus, dass bei der Erschaffung der unpersönlichen Ich Bin-Gottheit, von euch auch Gottesgeist, Liebegeist oder auch anders genannt, sowie Neuformierung der himmlischen Schöpfung auf ein unpersönliches Leben, jedem Wesen in gerechter Weise die gleichen Energieanteile zugeteilt wurden, die ihnen für mögliche Energieengpässe in ihren himmlischen Welten als Reserveenergien zur Verfügung stehen. Sie haben auch gemeinsam beschlossen, ihren Reserveenergieanteil in der himmlischen Urzentralsonne zu belassen und dem unpersönlichen Liebegeist zur Verwaltung zu übertragen. Versucht euch bitte vorzustellen, dass jedes feinstoffliche Wesen sowie auch eure innere Seele im Lebenskern durch ein feinstoffliches Lichtband mit der himmlischen Urzentralsonne verbunden ist und dadurch auch mit allen Schöpfungswesen, ganz gleich, ob sie sich im himmlischen Sein oder außerhalb davon befinden. Das feinstoffliche Lichtband hat nicht nur die Aufgabe himmlische Informationen zu befördern, sondern auch große Energiemengen aus der himmlischen Urzentralsonne weiterzuleiten, welche die himmlischen Wesen nach Ablauf eines Äonenzyklus für ihr weiteres Evolutionsleben im Inneren selbst zur Speicherung erhalten. Das zu eurer Information Wir himmlischen Wesen wussten, dass es uns aus dem erdgebundenen, feinstofflichen Jenseits nicht möglich war, die schöpfungserrettende Maßnahme durchzuführen, weil wir kein Zeitgefühl besitzen. Das hat folgenden Grund, wir wollten im himmlischen Sein lieber zeitlos leben und übertrugen deshalb dem Gottesgeist die kosmisch-himmlische Zeit zur Verwaltung und Berechnung der Umlaufbahnen himmlischer Welten, die sich in Äonenzeit um die himmlische Urzentralsonne bewegen. Doch aufgrund der kosmischen Zeitknappheit wussten wir, dass wir keine andere Wahl hatten, als uns auf der Erde einzuverleiben und mit einem Zeitgefühl zu leben. So konnte der himmlische Liebegeist durch uns die irdische Zeit in der materiellen Fallwelt registrieren, um zu erkennen, wie viel Zeit uns noch zur Verfügung stand, um unsere Rettungsaktion erfolgreich abschließen zu können. Wahrlich, es war ein Wettlauf mit der irdisch-kosmischen Zeit. Aus der Schilderung des Gottesgeistes könnt ihr nun vielleicht verstehen, dass es aus unserer himmlischen Sicht keinen Sinn gehabt hätte, aus dem feinstofflichen Lebensbereich des Fallseins die Schöpfungserrettung vorzunehmen. Aber es gab auch noch andere Hindernisse, die euch der Gottesgeist heute nicht aufzählen kann, weil der Künder mit der Beschreibung zeitmäßig überfordert wäre. Deshalb beschränkt er sich mit seiner Schilderung auf das Wesentliche, damit euer menschliches Bewusstsein nicht überfordert wird was aber bei geistigen Neulingen schon eintreten kann. Natürlich durchdachten wir auch die Möglichkeit der Schöpfungserrettung durch höher entwickelte außerirdische Wesen, die in anderen materiellen Sonnensystemen des Fallseins lebten. Doch davon riet uns der Gottesgeist ab, weil die menschenähnlichen Wesen durch den Fall den sie mit verursacht hatten, mit himmlisch fernen Lebensweisen noch sehr belastet waren und deshalb keine Chance gehabt hätten, die schöpfungserrettenden himmlischen Energien und Daten auszulösen und in die Welt der Menschen durchzubringen. Damit ihr euch die damaligen himmlischen Maßnahmen zur Schöpfungserrettung und das Golgatha-Geschehen noch besser vorstellen und verstehen könnt, erweitert der Gottesgeist seine Schilderung und geht noch weiter ins Detail weil der Künder offen ist und die geistige Reife dafür aufweist. Dabei ist die Wiederholung mancher Aussage notwendig, weil sie zu einer ähnlichen zusammenfassenden Beschreibung wichtig ist. Bitte stört euch nicht daran. Zuerst sollt ihr wissen, dass alle freiwilligen himmlischen Heilsplanwesen, die sich auf der Erde inkarnieren wollten, bereit waren, ihre himmlischen Reserveenergien für die Schöpfungserrettung einzusetzen. Wir wussten alle, dass außer den Reserveenergien der Wesen keine anderen Energieteilchen im Speicher der himmlischen Urzentralsonne für die schöpfungserrettende Maßnahme verwendet werden konnten, weil diese bereits für die Aufrechterhaltung der himmlischen und außerhimmlischen Welten eingeplant waren. Außerdem konnten nur jene Energieteilchen mit neuen Daten bestückt werden, die gerade keine Verwendung hatten und für die Wesen nur als Reserveenergien im Speicher der Urzentralsonne vorrätig waren. Neue Energieteilchen für die Bestückung mit schöpfungserrettenden Daten in der himmlischen Urzentralsonne zu erzeugen hätte keinen Sinn gehabt, weil dieser Vorgang gegenüber der irdischen Zeit zu lange gedauert hätte. Aufgrund dessen hatten wir uns gemeinsam mit dem Gottesgeist für die dann folgende sehr schwierige und gewagte Möglichkeit entschieden, wofür wir mit ihm viele Vorkehrungen trafen. Wahrlich, um die von den Fallwesen beabsichtigte Schöpfungszerstörung zu stoppen? war es erforderlich, dass die himmlischen Energien und die den Lebenskern absichernd den Daten aus der himmlischen Urzentralsonne über das kosmische Lichtband zu den Lebenskernen der dafür inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen in diese Welt gelangten. Wir wussten durch die Einweisungsbilder des Gottesgeistes, wenn uns diese Aktion gelingen würde, dann könnten die programmierten Teilchen über unseren Lebenskern und den Weg über das Lichtband das uns kosmische Wesen von Lebenskern zu Lebenskern allzeit miteinander verbindet, die bereits degenerierten zerstörerischen Wesen erreichen. Nur über das noch intakte Lichtband, über das sich die tief gefallenen Wesen miteinander noch verständigen konnten, war uns die Möglichkeit gegeben, die Lebenskerne der zerstörerischen Inkarnierten und die mit ihnen im Verbund stehenden jenseitigen, erdverbundenen Wesen zu erreichen. Dazu war es erforderlich dass wir uns in einen materiellen Körper inkarnierten. Doch das fiel uns sehr schwer, weil wir vom Gottesgeist wussten, welche Probleme, Gefahren und Leiden uns im menschlichen Körper begegnen konnten. Doch es blieb uns nichts anderes übrig als zu inkarnieren, denn im feinstofflichen Zustand wäre uns die Übertragung der himmlischen Energien und schöpfungserrettenden Daten nicht möglich gewesen, wie ihr schon erfahren habt. Nun. Bevor wir uns gruppenweise in diese Welt inkarnierten, nahm der Gottesgeist im Energiespeicher der himmlischen Urzentralsonne die Bestückung der Reserveenergieteilchen mit schöpfungserrettenden Daten jener Wesen vor, die beabsichtigten, sich freiwillig im Wechsel einige Male auf der Erde zu inkarnieren. Wir wussten von ihm, dass nur die energiestärksten himmlischen Wesen im gefährlichen und beschwerlichen menschlichen Leben eine Chance hatten die Schöpfungserrettung zu vollbringen. Er riet uns wegen der Gefahr uns seelisch stark zu belasten und dadurch energetisch und schwingungsmäßig abzufallen, nur eine oder zwei Inkarnationen vorzunehmen. Mehrere hätten deshalb keinen Sinn gehabt, weil wir sonst im menschlichen Kleid die erforderliche seelische Evolutionsschwingung des Lebenskerns niemals erreicht hätten. Der Gottesgeist wusste natürlich, was die Inkarnation eines reinen himmlischen Wesens ins menschliche Leben bedeutet. Er klärte uns auch darüber auf, dass sich das Erbgut der Eltern und ihre dem Kind aufgezwungene Lebensweise auf das inkarnierte Wesen überträgt und es dadurch belastet wird, deshalb empfahl er uns, nur eine oder zwei Inkarnationen vorzunehmen. Entsprechend dieser Gegebenheit waren unter den Freiwilligen nur die schöpfungsältesten Wesen mit der größten Anzahl von durchschrittenen himmlischen Evolutionen dabei. Es waren solche freiwillige himmlische Wesen, die bei der Erschaffung der ersten himmlischen Vorschöpfung einer von vielen, schon mitgewirkt sowie die meisten Evolutionen erschlossen hatten und deshalb die größten himmlischen Lebenserfahrungen besaßen. Dementsprechend hatten ihre Lebenskerne eine enorme Größe und Lichtstrahlung und konnten ein großes Energiepotenzial aus der Urzentralsonne aufnehmen und für neue himmlische Schaffungen einsetzen. Darunter war auch Christus, der dem himmlischen Ich Bin-Liebe-Verbund angehört. Er hatte sich auch freiwillig dazu gemeldet. Und das war für uns himmlische Wesen ein unbeschreiblich großes Glück, das wir in unseren Herzen Lebenskern, empfanden. Nun erfahrt ihr vom Gottesgeist über mich, ein himmlisches Wesen, weitere Details, wie wir gemeinsam die rettenden Maßnahmen planten, wozu die Reserveenergien der inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen verwendet werden sollten und wie diese in der himmlischen Urzentralsonne ausgelöst werden konnten um die degenerierten Fallwesen auf Umwegen doch noch zu erreichen. Wahrlich, die freiwilligen himmlischen Wesen wurden vom Gottesgeist vor der riskanten Inkarnation ausführlich in das Vorhaben eingewiesen, und es war ihnen bewusst, dass sie im irdischen Leben alles daran setzen mussten, um durch ein mehr nach innen, auf Gott ausgerichtetes, herzliches Leben einmal mit ihrem Seelenlebenskern so hoch zu schwingen dass dieser die einst vom Lichtwesen gelebte hohe himmlische Evolutionsschwingung kurzzeitig erreicht. Warum sie auf dieses geistige Ziel in ihrem menschlich-seelischen Bewusstsein immer ausgerichtet sein sollten, hatte folgenden Grund, die Reserve-Energieteilchen in der himmlischen Urzentralsonne sind auf das Evolutionsbewusstsein der himmlischen Wesen ausgerichtet bzw. programmiert. Wenn es nun in einer himmlischen Weltenebene durch verschiedene Umstände kurzzeitig zu einem Energiedefizit kommen sollte, dazu kam es nur einige Male, dann können die Wesen eine bestimmte Energiemenge aus der himmlischen Urzentralsonne selbstständig abrufen, die sie über ihren Lebenskern in ihrem Bewusstsein aufnehmen und für ihr Planetenleben verwenden können. Aufgrund dieser himmlischen Gesetzmäßigkeit war es für die inkarnierten himmlischen Heilsplanwesen erforderlich wenn sie die schöpfungserrettende Maßnahme erfolgreich durchführen wollten, dass der Lebenskern ihres einverleibten Wesens die frühere hohe himmlische Evolutionsschwingung erreicht. Das war für sie ein sehr schwieriges gemeinsames Unternehmen, das mit vielen Risiken und Hindernissen verbunden war, womit die Fallwesen aber nicht gerechnet und deshalb keine seelischen Gegenmaßnahmen durch neue Programmierungen eingeleitet haben. Der seelische Lebenskern der inkarnierten Heilsplanwesen war nun so programmiert, dass er beim Erreichen der himmlischen Evolutionsschwingung über das Lichtband den Reserveenergieteilchen in der Urzentralsonne sofort die Impulse gibt diese darin auszulösen und anzuziehen. Würde das einem von ihnen gelingen? dann würden die Teilchen entsprechend ihrer Programmierung selbstständig in die Lebenskerne der tiefgefallenen Seelen im menschlichen Kleid und gleichzeitig zu den Wesen in den erdgebundenen jenseitigen, lichtarmen Bereichen, die ebenso auf Zerstörung ausgerichtet waren, einfließen und darin ihre Daten freigeben. Das würde bedeuten, dass die neuen übertragenen himmlischen Daten in deren Wesenslebenskennen verhindern, dass die darin enthaltenen pulsierenden Teilchenpaare Plus und Minus bzw. positiv und negativ, sich weiterhin in die Richtung der Wesensauflösung bewegen und stattdessen von nun an immer nur in der Lebensaufbauenden und Bewahrenden verbleiben. Auf diese Weise würde die geplante Zerstörung der gesamten Schöpfung durch die tief gefallenen und ziemlich energielosen Wesen verhindert werden. Der Gottesgeist und wir himmlischen Wesen wussten von der großen Schwierigkeit dieses Vorhabens und dass die Auslösung der schöpfungserrettenden Teilchen in der himmlischen Urzentralsonne nur von einem inkarnierten, hochschwingenden Heilsplanwesen geschehen konnte, und dies auch nur dann, wenn sich der Mensch durch eine edle Lebensweise immer mehr vergeistigt und dadurch mit seiner inneren Seele und ihrem Lebenskern zunehmend in eine höhere Schwingung gelangt. Und zwar aber bewusst, dass wir dies in einem kurzen Leben unter schwierigsten Lebensumständen erreichen müssten, da die Menschen untereinander verfeindet lebten und brutale Gewalt nicht scheuten. So ahnten wir, dass wir gleich nach unserer Inkarnation von den jenseitigen, erdgebundenen Fallwesen an unserer lichtvollen Aura erkannt werden würden und von deren Verbündeten gewalttätigen Menschen immer eine Gefahr zu befürchten hätten bzw. unser physisches Leben vorzeitig ausgelöscht werden könnte. Deshalb lebten wir Heilsplanwesen immer unauffällig im Hintergrund und waren nie richtig sesshaft bzw. fühlten uns auf der Wanderschaft sicherer vor den finsteren Menschen und deren jenseitigen Verbündeten, die sie ständig mit Einflüsterungen steuerten. Solch eine Lebensweise führte auch Jesus Christus mit den himmlischen Getreuen in seiner Erdenzeit. Um die himmlischen Reserveenergien auszulösen, war es für die inkarnierten Heilsplanwesen erforderlich, dass sie am Tage öfter mit dem inneren Liebegeist kommunizierten und ein herzliches Leben untereinander führten, damit ihr seelisch-menschliches Bewusstsein zunehmend eine höhere Schwingung erreichte. Wir wussten vom Gottesgeist dass es einem inneren Menschen in einer hohen Seelenschwingung möglich ist, Gott in sich zu hören und immer mehr nach seinen hilfreichen Weisungen zu leben. Außerdem erfuhren wir von ihm, dass für die medialen Menschen durch das innere Wort die Möglichkeit besteht, den Lebenskern ihrer einverleibten Seele durch die einfließenden göttlichen Energien in eine so hohe Pulsation zu versetzen, dass er ihre himmlische Evolutionsschwingung erreicht. Doch entsprechend seiner Weisungen in Bildern wussten wir, dass dies einem Heilsplanwesen nur dann möglich ist, wenn es sehr lange, über viele Stunden, sein hochschwingendes inneres Wort aufnimmt. Aber leider schafften dies vor der Einverleibung Christi die vielen inkarnierten Heilsplanwesen, die mediale Fähigkeiten entwickelt hatten, nicht. Auch Jesus Christus gelang dies vor der Kreuzigung nicht, obwohl er den himmlischen Liebegeist immer wieder in sich vernahm. Seine Botschaften nahmen er sowie auch die treuen himmlischen Heilsplanwesen im Erdenkleid, die mit ihm zeitweise auf der Wanderschaft waren und von ihm über die himmlisch-göttliche Inspiration gut Bescheid wussten, immer nur kurz auf. Darum bangten wir himmlischen Wesen bis zur Kreuzigung von Jesus um die Schöpfung und unser ewiges herrliches Leben im himmlischen Sein. Wie ihr ja schon wisst kam es durch Jesus Christus unter Mitwirkung des himmlischen Liebegeistes und unzähliger himmlischer Getreuer, die sich auf der Erde, in den jenseitigen Fallbereichen und im himmlischen Sein befanden, endlich zum schöpfungserrettenden Augenblick, in dem Jesus Christus das fast schon Unmögliche doch noch am Kreuz schaffte. Durch seine im Inneren selbst gespeicherten himmlischen Kräfte und durch die intensiven Herzensgebete der vielen sich aufopfernden himmlischen Getreuen, die oft unter unerträglichen, menschenunwürdigen Bedingungen leben mussten und viele ihr menschliches Leben auf grauenvolle Weise verloren hatten, erhob sich der Lebenskern von Jesus Christus durch seine barmherzige Opfertat für die Schöpfung kurzzeitig in die hohe Evolutionsschwingung seines himmlischen Wesens. In diesem glorreichen Augenblick lösten sich aus der himmlischen Urzentralsonne seine eingebrachten himmlischen Reservekräfte und flossen über das energetische Lichtband zu seinem seelischen Lebenskern. Diese erlösenden Energien verströmten sich aus seinem Lebenskern in unendlich vielen kleinen Lichtfunken weiter zu den Lebenskernen der inkarnierten Seelen und dann zu den tief gefallenen erdgebundenen Wesen. Unmittelbar nach seinem physischen Ableben und der Ankunft seines Lichtkörpers in den feinstofflichen Bereichen verströmten sich die Energien aus ihm immer noch weiter zu den niedrig schwingenden Wesen auf den finsteren Fallplaneten, die die himmlische Rückkehr nicht mehr beabsichtigten. Auf diese Weise wurde der Stillstand der zwei Urteilchen in den Lebenskernen der dunklen, energielosen Fallwesen verhindert. Seit diesem Zeitpunkt können sie sich nur noch in die Richtung des aufbauenden und bewahrenden himmlischen Lebens bewegen. Aufgrund dessen bleiben die feinstofflichen Schöpfungswesen unzerstörbar, auch dann, wenn ihre Lichtkörper durch weitere Gegensätzlichkeiten und zunehmendem Energiemangel noch mehr schrumpfen schauderhaft aussehen und in den finsteren Fallbereichen unverändert geistig verkümmert weiterleben, doch einmal kommt für jedes unbeugsame Wesen der kosmische Zeitpunkt der Einsicht, an dem es dann die himmlische Rückkehr freiwillig antreten möchte. Der Gottesgeist führt euch innere Menschen in seiner himmlischen Bildersprache nochmals zum damaligen Golgatha-Geschehen zurück. Die Rückführung zu einer bereits geoffenbarten Schilderung mit Wiederholungen geschieht von ihm nur deshalb, weil der Künder in seiner Freiheit den göttlichen Offenbarungsfluss in sich manchmal vorzeitig unterbricht. Aufgrund dessen fehlen dann mehrere göttliche Aussagen, die aber wichtig wären, um den Gesamtsinn der Schilderung umfassender zu verstehen. Eine göttliche Beschreibung besteht aus vielen Bildern die ähnlich wie ein Mosaikbild zusammengestellt wird und wobei man erst nach der Fertigstellung klar erkennen kann, welcher Gesamtsinn bzw. welche Aussage darin enthalten ist. Wahrlich, durch geistig noch gering entwickelte Künder und durch dogmatisch-christliche geistliche früherer Jahrhunderte gelangten unvollkommene oder irreführende Auslegungen von Jesu Kreuzes Tod und seiner Erlösertat an die damaligen gottverbundenen Menschen. Diese wurden von verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften aufgegriffen und zu ihrer Lehre hinzugefügt. So nehmen heute vor allem die christlichen Gläubigen fälschlich an, dass alle Seelen außerhalb des himmlischen Seins, aber gleichzeitig auch die reinen himmlischen Wesen die schöpfungserrettenden Kräfte über Jesus Christus erhalten hätten. Da dies jedoch der damaligen Realität nicht entspricht, berichtigt der Gottesgeist dies nun durch den Künder. Er konnte ihm bis zu diesem irdischen Zeitpunkt keine Richtigstellung geben, weil sein menschlich-seelisches Bewusstsein eine Erweiterung bzw. neue göttliche Schilderung über die Maßnahmen zur Schöpfungserrettung bisher blockiert hatte, da sich darin noch Speicherungen mit unvollkommenen Aussagen anderer Künder und Geistlicher aus früheren sowie diesem Leben befanden. Doch in vielen Erdenjahren gelang seiner inneren Seele nachts im Tiefschlaf des Menschen unter Mitwirkung des Gottesgeistes und himmlischer Wesen, nach und nach die völlige Löschung unvollkommenen Wissens und die Aufnahme neuer Einzelheiten über das frühere Golgatha-Geschehen bzw. die Schöpfungserrettung, worüber ihr in dieser Botschaft erfahrt. Nun, viele zusammenwirkende himmlische Heilsplanwesen, die sich vor Jesu Christi Inkarnation, zu seiner Lebenszeit und auch danach bis zum heutigen irdisch-kosmischen Augenblick auf der Erde sowie auch in den lichtreichern, höher schwingenden materiellen Fallbereichen inkarnierten, wo menschenähnliche Wesen leben, benötigten die schöpfungs- und wesenserrettenden Energien über den Lebenskern von Jesus aber nicht. Der Grund dafür war, dass die Absicherung ihrer Lebenskerne vom Gottesgeist bereits im himmlischen Sein vorgenommen wurde, lange vor der Heilsplanmission der himmlischen Wesen im Fallsein. Darüber haben die heutigen gottverbundenen Menschen aber kein Wissen. Um unsere schöpfungserrettende Heilsplanmission noch besser verstehen zu können, erklärt euch der Gottesgeist weitere Details. Als die himmlischen Lichtwesen sich zum ersten Mal in kleinen Gruppen ins menschliche Leben begaben, dies geschah vor einigen kosmischen Äonen bzw. vielen tausend Erdenjahren, waren bereits alle reinen himmlischen Wesen in ihrem Lebenskern mit schützenden göttlichen Daten ausgestattet. Deshalb hat kein himmlisches Heilsplanwesen bis in die heutige Zeit die errettenden himmlischen Kräfte für seinen seelischen Lebenskern benötigt. Dagegen waren diese für die abtrünnigen Wesen notwendig, die durch ihre nicht zu überbietenden abartigen und gefühlskalten Verhaltensweisen in großer Eile auf der Erde ihre seelische Auflösung und dadurch bewusst die Schöpfungszerstörung anstrebten. Damit ihr unsere Entscheidung die schöpfungserrettende Maßnahme über den Lebenskern eines himmlischen Lichtwesens vorzunehmen, folgerichtig und umfassend verstehen könnt, erhaltet ihr vom Gottesgeist noch weitere Anhaltspunkte dafür, die euch erkennen lassen, welche lange Wegstrecke die lebensspendenden himmlischen Energien aus der Urzentralsonne zurücklegen und dabei Hindernisse überwinden müssen, um materielle Welten und letztlich das irdische Leben zu erreichen. Nun. Um große Energiemengen aus der himmlischen Urzentralsonne in euer Sonnensystem und auf die Erde zu befördern, ist es erforderlich, dass diese die kosmische Zeit und viele Bewusstseinsebenen in feinstofflicher und materieller Art durchwandern. Das heißt, sie nehmen zuerst den Weg aus der Urzentralsonne über kosmische Lichtkanäle zu den Weltensonnen der sieben himmlischen Ebenen, bevor sie durch eine riesige, sich dehnende und widerschließende Öffnung die schützende himmlische Lichtmauer aus programmierten Lichtteilchen passieren und über die Sonnen der feinstofflichen Fallebenen schließlich im materiellen Kosmos ankommen. Doch bevor die feinstofflichen Energien durch die riesigen kosmischen Durchgangsschleusen ins Materielle Sein zur außergewöhnlich großen Zentralsonne einer Milchstraße bzw. Galaxis gelangen können, die eine große Anzahl von Sonnensystemen energetisch versorgt, müssen sie zuerst umgepult werden. Der materielle Kosmos besitzt eine große Anzahl von zweierlei riesigen Durchgangsöffnungen, die verschiedene Funktionen haben und sich dadurch unterscheiden, dass durch die eine Art Energien vom feinstofflichen Fallsein zu den materiellen Sternensystemen gelangen, wodurch auch feinstoffliche Wesen einen Zugang haben. Die andere Art kosmischer Schleusen, von euch auch Schwarze Löcher genannt, ziehen mit unvorstellbar großen Magnetkräften ganze Sonnensysteme an, deren Sonnenkanteilchen keine Energien mehr speichern und an die Kerne der umlaufenden Planeten weitergeben konnten, weshalb sie für die Wesen unbewohnbar wurden. Sie ziehen aber auch solche Sonnensysteme an, die durch eine fürchterliche kosmische Katastrophe zum größten Teil zerstört wurden. In diesen kosmischen Durchgangsöffnungen geschieht die Umwandlung der materiellen Teilchen in eine feinstoffliche Art, die dann von höher schwingenden Ebenen allmählich in den feinstofflichen Bereichen durch magnetische Kräfte angezogen werden. Durch diese Öffnungen gelangen die feinstofflichen Wesen auch wieder in ihre feinstofflichen Welten zurück, wenn sie sich vorübergehend auf materiellen Planeten aufgehalten haben, und auch viele entkörperte Wesen, die in Begleitung himmlisch reiner oder noch belasteter Schutzwesen zu Planeten in höheren, feinstofflichen Fallbereichen gewiesen werden. Im Zuge der abgelaufenen Frist für abtrünnige Wesen, in außerhimmlischen Welten zu leben, findet nun schon in kleinen Schritten die Rückführung außerhimmlischen Lebens statt. Das bedeutet, dass durch die kosmischen Öffnungen bzw. riesigen Tunnels nach und nach Teile materieller Welten in feinstoffliche Bereiche angezogen werden und durch eine Umprogrammierung der Teilchen, die himmlische und höher entwickelte außerhimmlische Wesen vornehmen, sie sich immer mehr dem himmlischen Sein annähern. Wenn nun die himmlisch-feinstofflichen Energien diese riesigen kosmischen Durchgänge passieren, die sich die abtrünnigen Wesen einst bei der Erschaffung materieller Fallwelten mit großem Aufwand schufen, werden darin den feinstofflichen Energieteilchen zur Anpassung an die Materie neue Daten zur weiteren Steuerung angehängt, unter anderem, in welche materiellen Welten sie gelangen und welche Funktionen sie dort erfüllen sollen. Dies geschieht automatisch durch die programmierten Teilchen in den kosmischen Öffnungen. Die feinstofflichen Energieteilchen benötigen deshalb beigefügte Daten. Weil in den grobstofflichen Lebensbereichen des Fallseins andere Gesetzmäßigkeiten wirksam sind als in den feinstofflichen, deshalb müssen sie dafür eine andere Beschaffenheit aufweisen. Erst wenn die himmlisch-göttlichen Energien alle kosmischen Durchgangsstationen passiert haben und zuletzt die vollständige Anpassung an die Teilchen des materiellen Kosmos geschehen ist, verströmen sie sich zu den materiellen Galaxiesonnen, dann zu den Planeten, deren verschiedenen Lebensarten und weiter zu den dort ansässigen Bewohnern. Im Gegensatz dazu vollzieht sich die Übertragung göttlich-himmlischer Energien aus der Urzentralsonne über das Lichtband zum Lebenskern der inkarnierten Heilsplanwesen in Bruchteilen von Sekunden. Darum haben wir auch diesen Energiebeförderungsweg zur Schöpfungserrettung gewählt. Wahrlich, vor ca. 2000 Erdenjahren eurer Zeitrechnung geschah das denkwürdige und freudige Ereignis, das unsere himmlische Schöpfung und alle himmlischen und außerhimmlischen Wesen unauflösbar machte. Damals erlebten wir ein glückliches Ende unseres gemeinsamen Bangens um die Schöpfung. Zu dem Zeitpunkt, als die schöpfungserrettenden Kräfte aus der himmlischen Urzentralsonne flossen, über das Lichtband Jesus Christus erreichten, sich durch ihn in energetische Lichtfunken aufteilten und die Lebenskerne der tiefgefallenen Wesen erreichten, empfanden alle himmlischen Wesen in ihren Welten gleichzeitig ein verstärktes Pulsieren ihrer Lebenskerne. Dadurch wussten sie, dass in der Gesamtschöpfung ein freudiges Ereignis stattgefunden haben muss. Jedes Mal, wenn sie in ihrem Lebenskern eine erhöhte Pulsation verspürten, gab es einen Anlass der die Ich Bin-Gottheit, Liebegeist, in der himmlischen Urzentralsonne besonders freudig stimmte, was sich auch auf ihre Lebenskerne übertrug, weil sie über das Lichtband immer mit ihr verbunden sind und ihre göttliche Essenz auch in ihnen ist. Alle Wesen im himmlischen Sein ahnten, welch ein Ereignis dies sein könnte, doch sie wussten nichts vom leidvollen Erdenweg Jesu und seiner qualvollen Kreuzigung. Dies erfuhren sie vom Liebegeist auch deshalb nicht. Weil sie darüber so traurig gewesen wären, dass sich die Lichtschwingung ihrer Welten sehr reduziert hätte und dies hätte verheerende Folgen für sie gehabt. Sie fragten beim Liebegeist nach und erfuhren von ihm das schöpfungserrettende Ereignis. Das war eine große Freude bei allen himmlischen Wesen und sie weinten vor Glück, umarmten sich und dankten dem Gottesgeist und auch sich gegenseitig, weil jeder von ihnen auf irgendeine Weise zur Schöpfungserrettung beigetragen hatte. Weil dies ein Gemeinschaftswerk unzähliger himmlischer und außerhimmlischer Wesen war, bittet der himmlische Christus aus dem Ich Bin-Liebeverbund heute uns himmlische Sendboten, euch inneren Menschen verständlich zu machen, dass der Dank für die Schöpfungserrettung nicht nur ihm, sondern ebenso dem himmlischen Liebegeist und den unzählig mitwirkenden Wesen gebührt. Wahrlich, wer von den himmlischen Wesen in seiner himmlischen Evolution in der Demut und Bescheidenheit weit fortgeschritten ist, bei dem ist die Selbstlosigkeit so sehr ausgeprägt, dass er eine große Freude verspürt, wenn er sich helfend für andere Schöpfungswesen einsetzen kann. Der ihm entgegengebrachte Dank anderer Wesen nimmt in seinem Leben keinen großen Stellenwert mehr ein, sondern mehr sein Dank gegenüber dem Liebegeist, anderen Wesen und der Natur für ihre Hilfestellung oder Mitwirkung. Mit seinem Dank bekundet er seine herzliche innere Zusammengehörigkeit mit allen Schöpfungswesen und seine Achtung ihnen gegenüber, ganz gleich, in welchem Evolutionsstand sie sich momentan befinden. Durch seine demütige Dankeshaltung zeigt er nach außen, dass er die Wesensgleichheit und die gegenseitige Hilfe als besonders wertvoll schätzt. Wenn ein himmlisches Wesen aus seinem Herzen einem anderen oder Gott dankt, dann pulsiert sein Lebenskern schneller. Diese freudige Resonanz in seinem Lebenskern empfindet es deshalb, weil es sich mit der Geste des Herzensdankes auf der Frequenz der selbstlosgebenden und demütigen Wesenseigenschaft des unpersönlichen Liebegeistes befand. Vielleicht könnt ihr Christus nach der kurzen Erklärung des Liebegeistes über das Danken nun besser verstehen, wenn er euch aus seinem Herzen bittet, nicht nur ihm für die Schöpfungserrettung zu danken, sondern allen, die dabei selbstlos mitgewirkt haben. Die himmlischen Wesen, die auf der Erde, für die Menschen unsichtbar, in der Nähe von Jesus waren, verfolgten im Inneren den Energiefluss aus der himmlischen Urzentralsonne zum Lebenskern von Jesus Christus und weiter die kleinen Lichtfunken von ihm bis zu den Seelen der gefallenen Menschen und zu den finsteren, zerstörerischen Seelen, die sich um sein Kreuz versammelt hatten. Als diese Jesus leblos am Kreuz hängen sahen, begannen sie ihren vermeintlichen Sieg über die himmlische Schöpfung bzw. Gott und uns himmlische Wesen demonstrativ zu feiern. Sie hatten Kenntnis davon, wer sich in Jesus inkarniert hatte, doch sie wussten nicht, auf welche Weise er mit den himmlischen getreuen Heilsplanwesen, die Schöpfungszerstörung verhindern wollte. Sie glaubten irrtümlich, dass der von unseren geliebten Ureltern erstgeschaute und erstgezeugte Sohn Christus der dem himmlischen Ich Bin-Liebeverbund mit dem unpersönlichen Liebegeist, seinem Dual und unseren Ureltern angehört, durch den physischen Tod seine irdische Heilsplanmission erfolglos beendet hätte. Sie konnten nämlich das hochschwingende Ereignis, Verhinderung der Auflösung, nicht schauen, da ihre Seelenschwingung zu niedrig war. Da sie ihren Blick nur auf das äußere, materielle Leben gerichtet hatten, nahmen sie freudig an, als Jesu Körper leblos am Kreuz hing dass nun der Weg für ihr Ziel, der Seelen- und Schöpfungsauflösung, frei wäre zur späteren Bildung einer neuen Schöpfung und der Schaffung einer menschenähnlichen Lichtgestalt nach ihren Vorstellungen. Daraus könnt ihr gutherzigen Menschen erkennen, warum heute die erdgebundenen Fallseelen und viele Inkarnierte aus ihren Reihen das Wissen um das großartige Ereignis der Schöpfungserrettung nicht annehmen wollen. Sie konnten uns die anwesenden himmlischen Wesen, nur als einen kleinen Lichtpunkt wahrnehmen und sahen deshalb unsere Freude bei der Schöpfungsrettung nicht, obwohl viele von ihnen beim Kreuzestod Jesu zugegen waren. Die gefühlskalten finsteren Seelen, die sich die Kreuzigung Jesu und sein schmerzhaftes Ringen mit dem physischen Tod nicht entgehen lassen wollten, sahen nichts Außergewöhnliches und Auffälliges in seiner Nähe, außer einige Menschen, die tief traurig waren und weinten. Daraus schlossen sie, dass es sich um Familienangehörige und Bekannte der gekreuzigten Menschen handeln musste, denn es befanden sich in der Nähe von Jesus viele Kreuze, woran Menschen schon leblos hingen. Einige der damaligen himmlischen Getreuen, Jünger und Jüngerinnen, die sich in größerer Entfernung vom Kreuzigungsgeschehen unter vielen Trauern den aufgehalten und sich mit einem langen Gewand verhüllt hatten, um von den wachhabenden Soldaten oder anderen neugierigen Menschen nicht erkannt zu werden, blickten immer wieder zu Jesus und fühlten mit ihm in seiner leidvollen Situation. Ihre Herzen waren mit Barmherzigkeit für Jesus und alle Gekreuzigten erfüllt und ebenso für alle leidenden Menschen und Tiere. Durch ihre innere Herzensverbindung zum Liebegeist spürten sie freudig dass ihre Seelenschwingung nahe seiner himmlischen Baumherzigkeit war, weil aus ihrem Inneren ununterbrochen große Energiemengen floßen. Da ihre Herzensliebe und Dankbarkeit Gott und Jesus gegenüber durch viele Erlebnisse mit ihm groß waren, beteten sie aus ihren tiefsten Herzensempfindungen unermüdlich für ihn, und dabei floßen ihm durch sie viele zweipolige himmlische Energien zu. Plötzlich sahen einige der früheren Begleiter von Jesus, sie waren mit ihm öfters auf der Wanderschaft und Flucht über ihre Hellsichtigkeit gleichzeitig etwas Wunderbares, das ihre Stimmung freudig anhob. Sie sahen in ihrem Inneren die Bewegungen vieler kleiner, hellleuchtender Energiefunken und das über längere Zeit, als würden unzählige leuchtende Sternschnuppen vom Himmel fallen. Sie ahnten, dass etwas Großes für die Schöpfung geschehen sein musste das mit Jesus zusammenhing, denn sie spürten eine große innere Freude und hatten deshalb das Bedürfnis, sich herzlich zu umarmen. Ihre Umarmungen nahmen die finsteren erdgebundenen Seelen aus der Ferne zwar zur Kenntnis, doch sie konnten sich nicht vorstellen, was dies zu bedeuten hatte. Sie konnten ihnen aber nicht näher kommen, weil deren Aura hell erleuchtet war, deshalb erfuhren sie nicht, was sie miteinander sprachen bzw. welche Bedeutung ihre Umarmungen hatten. In diesem Zusammenhang versucht der Gottesgeist euch auf einige Verhaltensregeln aufmerksam zu machen, die euch zum Selbstschutz vor den Beeinflussungen der finsteren Seelen nützlich sein können, wenn ihr bisher darüber kein Wissen hattet. Befinden sich gottverbundene Menschen in höher schwingenden, edlen Verhaltensweisen und in Harmonie, welche von den finsteren, hinterlistigen Seelen nicht mehr gelebt werden, da sie ihre früheren edlen Eigenschaften mit vielen ungesetzmäßigen bzw. himmlisch fernen Speicherungen zugedeckt haben, dann gibt es für die dunklen Seelen aus dem erdgebundenen Jenseits keine Möglichkeit mehr, jene edlen Menschen zu beeinflussen. Sie können den geistig höher entwickelten Menschen nur dann näher kommen oder in ihre Aura treten, wenn diese sich gerade in negativen Gedanken, Worten oder in einer himmlisch fernen Verhaltensweise befinden und dadurch niedrig schwingen. Unter anderem gehört dazu die Angst oder eine traurige, selbstbemitleidende Stimmung oder eine überschwängliche, laute Begeisterung, wodurch sich die seelisch-menschliche Aura sehr verdunkelt. Hätten sich die damaligen himmlischen Getreuen in einer solchen Gemütsverfassung befunden, die sich in der Nähe des Kreuzes von Jesus aufhielten, dann wäre es den zerstörerischen, erdgebundenen Wesen möglich gewesen, sich an sie heranzuschleichen und sie negativ zu beeinflussen, denn dann hätten sich die Getreuen in einer gegensätzlichen Lebensweise und Schwingung befunden. Daraus könnt ihr erkennen, welches menschliche Verhalten nicht mit dem himmlischen Leben in Übereinstimmung und deshalb aus himmlischer Sicht ungesetzmäßig ist. Damit ihr himmlischen Heimkehrer die dezente, mehr innere Freude von uns himmlischen Wesen tiefgründiger versteht, gibt euch nun der Gottesgeist eine Erklärung dafür. Wir freuen uns nicht überschwänglich, weil wir aus unseren Erfahrungen der Vorschöpfungen wissen, dass so ein Verhalten ein Wesen völlig nach außen in eine disharmonische Schwingung führt. Die überschwängliche Freude ist ein disharmonisches Verhalten, das innere Unruhe auslöst. Wir erkannten. Dass wir unsere innere Freude nur mit wenigen harmonischen Bewegungen unseres Lichtkörpers und mit einem fröhlichen Gesichtsausdruck anderen Wesen gegenüber zum Ausdruck bringen können und dabei weiterhin mit den harmonischen Energieströmen des Planeten in der Einheit schwingen. Mit dieser Art der Freude ist es uns dann jederzeit möglich, mit der unpersönlichen Ich Bin-Gottheit herzlich zu kommunizieren. Für uns wäre zum Beispiel nach der Erschaffung der unpersönlichen Ich bin Gottheit die überschwängliche Freude nicht gut gewesen, weil wir in so einem nach außen führenden Zustand ihre harmonische hohe Frequenz nie erreicht hätten. Aus diesem und noch anderen Gründen haben wir die Art der inneren Wesensfreude gemeinsam zu unseren himmlischen Lebensregeln bzw. in unser Evolutionsleben hinzugenommen. Dies zu eurer weiteren Information. Wir himmlischen Wesen wussten vom Gottesgeist, in welcher entsetzlichen Lage sich die Gesamtschöpfung befand und hatten sehnend auf den schöpfungserrettenden Augenblick gewartet. Als dieses Ereignis dann eintrat, war das für uns wahrlich ein Anlass zu großer innerer Freude. Sie schwingt in uns immer noch nach, wenn wir daran denken oder uns mit unserem Dual oder mit den Planetenbewohnern darüber unterhalten. Dieses glorreiche Rettungsgeschehen der Schöpfung wird von uns wahrlich immer noch so wahrgenommen als wäre es erst jetzt geschehen, weil wir ohne Zeitgefühl leben. Für die erdgebundenen Seelen klingt es auch heute noch unglaublich und empörend, wenn sie in der Welt aus Gesprächen geistig-religiöser Menschen hören, dass Jesus Christus gemeinsam mit vielen himmlischen Getreuen die Schöpfungserrettung schaffte und dadurch alle gefallenen Wesen vor der Auflösung bewahrt wurden. Die meisten der erdgebundenen finsteren und hinterlistigen Wesen wollen sich bis heute nicht damit beschäftigen, was mit der Schöpfung und ihrem Leben einmal geschehen wird. Sie verfolgen nur ein Ziel, sie wollen, solange diese Welt noch für sie existiert, auf Energiekosten religiös irregeführter, gutmütiger gottgläubiger Menschen leben, die zwar aus dem Fall stammen, jedoch nicht so tief im Bewusstsein fielen, wie die zerstörerischen Wesen, worunter sich auch viele gestrandete Heilsplanwesen befinden. Diese machen sie immer wieder zu ihren untertänigen Dienern, damit sie sich durch deren Lebensenergien ihre eigensüchtigen und abartigen Wünsche in vielen Lebensbereichen erfüllen können. Sie hoffen auch heute noch, dass ihnen die geistig verirrten gottverbundenen Wesen auf der Erde oder im erdgebundenen Jenseits oder auf den jenseitigen Religionsplaneten weiterhin erhalten bleiben und dass diese geistig nicht erwachen. Sie rechnen damit, dass diesen die geistlichen bzw. religiösen Meister aus dem Fall auch künftig anraten, sich erneut in diese angeblich von Gott erschaffene Welt, worin er auch die Menschen geschaffen haben soll, zu inkarnieren. Die erdgebundenen zerstörerischen Fallwesen sind erfreut darüber, wenn jenseitige verirrte Geistliche den Gottgläubigen anraten, angeblich nach dem göttlichen Willen, immer wieder in diese Welt zu kommen, um im menschlichen Kleid ihre vielen Vergehen, Sünden bzw. Schuld, gegen die himmlischen Gesetze abzutragen bzw. wiedergutzumachen. Diese erzählen ihnen unter anderem, Gott wolle, dass sie sich so lange auf der Erde inkarnieren bis sie geistig so weit gereift sind und rein wurden, dass sie vom Rat der Wiedergeburt befreit sind und von ihm ins Himmelreich aufgenommen werden. Solche religiösen Irreführungen befürworten natürlich die erdgebundenen Fallwesen, weil sie die wahren Nutznießer davon sind. Was damals durch Jesus Christus und die himmlischen Getreuen geschah, das interessiert sie heute nicht mehr. Ihr inneren Menschen sollt nun vom Gottesgeist weitere euch noch unbekannte Einzelheiten über himmlische Maßnahmen erfahren, die wesentlich zur Schöpfungserrettung durch himmlisch Getreue beigetragen haben. Doch dies ist ihm nur tröpfchenweise über das begrenzte menschliche Bewusstsein des Künders möglich, wie ihr dies sicherlich schon bemerkt habt. Wahrlich? Um die schöpfungserrettenden Energien aus der himmlischen Urzentralsonne im menschlichen Leben erfolgreich über den seelischen Lebenskern auslösen zu können, schlossen sich öfters mehrere freiwillige himmlische Wesen gleichen Evolutionsstandes vor ihrer Inkarnation zu einem Verbund zusammen, diesen nennen wir himmlischen Wesen in eure dreidimensionale Sprache übersetzt einen geistigen Liebering. Kurz vor der Einverleibung haben sich auch Jesus Christus und mehrere ihm nahestehende himmlische Wesen zu einem geistigen Liebering zusammengeschlossen und auf eine Vorgehensweise abgesprochen, die ihnen der Gottesgeist angeraten hat. Unter ihnen waren weibliche und männliche Wesen, die sich zu einem bestimmten irdischen Zeitpunkt in nicht weit voneinander entfernten kleinen Ortschaften nacheinander inkarnierten. Sie wussten vom Gottesgeist, dass dieser Zusammenschluss aber nur von Wesen mit gleichem himmlischen Evolutionsstand möglich war. Er zeigte ihnen aber auch, dass dieser geistige Zusammenschluss im irdischen Leben Vor- und Nachteile hat, weil sich die himmlisch nahe oder ferne Lebensweise Einzelner immer auf den energetischen Zustand und die seelisch-menschliche Verfassung aller Liebering Wesen positiv oder negativ überträgt. Schon vor Jesu Erdenzeit gab es die geistigen Zusammenschlüsse von Heilsplanwesen. Doch diese hatten keinen Erfolg damit, die schöpfungserrettenden himmlischen Energien aus der Urzentralsonne auszulösen. Wahrlich, mehrere himmlische Heilsplanwesen waren zur gleichen Zeit mit Jesus inkarniert, es waren auf Gott gut ausgerichtete, feinfühlige und herzliche Frauen und Männer, die sich kurz vor der Einverleibung zu einem geistigen Liebering zusammengeschlossen hatten. Sie halfen damals dabei mit, die so sehr für die Schöpfung ersehnte Rettung zu schaffen. Gott und die himmlischen Wesen waren ihnen behilflich, um im Erdenleben zusammenzufinden und sich öfters zu begegnen, damit das Energiefeld, das sie zusammenbildeten, durch ihre geistige Bewusstseinserweiterung eine hohe Schwingung erlangte.